Leute, willkommen zu Garten of ban, ban Ja, das Spiel hat mir ein bisschen empfohlen. Da meinte, das Spiel ist ungefähr wie FNAF, nur ein Besser. Und ich meine, man kann auf jeden Fall schon ein bisschen was sehen von den Characters. Ne? Man sieht hier zum Beispiel, ich glaube, das ist Ban-Ban oder so. Und hier haben wir noch seine Freunde. Äh, das Spiel ist, glaube ich, von der Grafik her so ein bisschen angelehnt wie... Ähm... Ähm... Ähm... Hobby Playtime, ja, zu dem Spiel, ne, meine Meinung, äh... äh ja... Äh, Rob, kann es besser erklären. Fick dich, einfach nur no fuck off. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier nur in diesem Spiel und ich bin richtig gehypt, ich... ist natürlich jetzt abends, ne, ich, ich kann ohne Licht nicht spielen, ja, ich habe ja extra mein Licht an, sonst... Ne, ihr kennt das bei Fluff 4, ich hätte schon fast abgebrochen, aber... Nein. Wir machen das, wir stehen das zusammen durch. Das Spiel sollte nicht so lang sein, das ist das erste Teil, es gibt mehrere Teile, weil ich das so wollte, dass ich andere Teil auch noch spielen, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja, und äh, das sieht aus, als wäre das für so, eine, für so ein Handy-Game hier, dieses, dieses Layout alles. Ne? Vielleicht kommt das Spiel auch noch für Handy raus, das wäre für jeden Fall ganz interessant. Ähm, um, und ja, wir fangen mal direkt an. Ich weiß übrigens gar nicht, über dieses Spiel. Ich weiß nur, dass es gruselig sein soll. Puh, und ich bin ready. Hm, mm, oh. Ja, sieht aus wie bei mir damals in der Schule. Mit den gleichen Dinosauriern. For a parent looking for their missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Okay. Oh, Okay, das zeigt mir, an, dass ich da draufklicken kann, oder? Oh, Skip? Ne, wir, wir skippen nicht, wir machen mal. Ist halt Was? Wer ist das denn? Äh, what? Wo ist der hin? Junge? Oh, und hier sind wir. Oh. WSD Arrows. Oh. E to interact. <lacht> Shift to sprint. <lacht> Alter. Alter. Wie viel Motion Blur? Ja. Kann einfach gehen. Nee. Natürlich nicht. Banbans Kindergarten. Boah, ich scheiß mich jetzt schon einer der Kindergartner. Bitte nicht. Was haben wir denn hier? Eine Blue Keycard. Ey, let's go! Bu äh, äh, Boots natürlich. Boots. Ja, schicke Schuhe. Okay, wir haben hier äh, äh, grünen Krümelmonster. Wir haben hier weiße Puss. Wir haben hier Rotepus, aber mit so Vollgeist äh, Hüten. <lacht> äh, wir haben hier Flamigo. Ähm, ähm, und wir haben hier Quali die Qualle. Ja. Ganz toll. Creativity Area. Kann ich da rein? Wo oh, ich kann springen. Puh auf dem Mond Düt Knopf großer roter Knopf ich will ihn drücken aber es geht nicht Jumbo Josh says eat vegetables and fruits to become strong like me Jumbo Josh ich dachte du musst ban ban Stinger Flynn? Having many arms allows me to help a lot more people. Warum ist das so still eigentlich? Ich muss ja Musik wieder hinzufügen. Ist ja gar nichts. Scam! Okay, gehen wir mit der Blue Keycard hier rein. Was erwartet uns hier drin? Ich hoffe übrigens, dass die Cam äh, gut positioniert ist, damit das hier alles klappt. Hab den bei seitlich gemacht. Ist vielleicht interessanter. Ist das eine Drohne? Was ist eine Drohne? Notiz. <lacht> Boah, also ich muss schon sagen, die haben eine echt coole Font genommen, damit das auch alles zum Artstyle passt. Dear Mami, I am hiding in a room, but I have to fight the monster. It is the only chance to make Claire like me. Me, monster, Claire. Okay, das bin ich? Hm. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen, einen Zementblock. Ach nee, das ist kein Zementblock. Das ist eine Remote. It requires two batteries. Wo finde ich die denn? Okay, also wahrscheinlich komme ich dann aber danach da durch mit dem Ding. Waren hier irgendwo Batterien? Ich habe keine gesehen. Vielleicht hier welche versteckt ganz klein. Ne, ich sehe ja nichts. Ein Müll. Einen anderen Müll. Ah! Hier ist eine, aber die ist richtig fett und richtig riesig. <lacht> Schaut sie sich mal an! Warum ist sie so groß? <lacht> ja, okay, gut. In so einem großen Zementblock muss natürlich auch in eine große Batterie rein. Ja, gut. Wow! Diese Laserstrahlen, ja, ey, yo. Folgt mir mal. Folg mir mal. Left mouse button to use your toy. Aha. Geh mal hier hin. Right click to teleport the toy. Dort dort dort. Dort Komm her. Controls can be accessed at any time in the pause menu. Okay. Ja, du bist aber auch echt nicht schlau, du. Okay, Bro. Ich will, dass du dahin fliegst, okay? Dahin. Ja, erstmal erstmal erstmal drehen, dann gegen die Scheibe fliegen, genau. Hm, hm, hm. Und jetzt dahin. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Okay, lass wir das. Wo wollen wir überhaupt lang? Ich habe das Gefühl, der soll hier einen Knopf. Kann das sein? Soll da einen Knopf? Hä? Ah, Hä? Ah, ah, ah, ah. Ja, nichts passiert? Achso, so. Den habe ich gar nicht bemerkt. Jetzt habe ich ihn bemerkt. Da, da, da. Und jetzt geht's auf. Ich bin schlau. ne komm. Boah. Alter. Der, der Scare war gut. Der war richtig krass. Junge. Hä? Ach, das soll Glas sein. Reflektiert aber irgendwie gar nicht. Boah. Denkt man direkt, man kann hier rein, aber kann man nicht. Aber ich kann lesen. Ach, das ist Banban. Ich dachte, der Grüne wäre Banban. Nee, der Rote ist es. Sharing is caring, yo. Pen? Freeze ist mein. Okay, ich bin eine Pankreeze, so, wo das ist. Die End ist hier. Oh, ist das eine Ende des Demo. Oh, nee. Naughty Corner. Oder oh, wir aber auf keinen Fall hin. Was sehe ich da? Ist das wieder die Area von Petscop? Okay, dann lassen wir das mal in Ruhe. Oh, ich kann hier doch rein. Aha. Ja, hier sieht man es auch ein bisschen be Was passiert? Toll, Cannot be. Directly command to break group materials. Okay. Yo! Einfach Fußball! <lacht> Boom! Yo! Das ist lustig! Ich mag das! Das ist lustig! Jaum! Wee! Backflip! <lacht> Door Barrel! Ich mag das jetzt schon. Okay. Scheinbar können wir in die Naughty Corner? Mit einer gelben Keycard. Ah, da oben ist ein Schalter, deswegen... Bro? Der ist dark. Okay, schade. Schade. Schokolade. Okay, aber hier vorne ist noch einer. Captain Fiddles sagt, Uga, Booga. Booga, Uga. Und ban -Balena sagt... Kindness is free, so sprinkle it everywhere. Psstumm. dumm. Keine Kindress. I on it. Dö, dö, dö, dö. Ich habe keine keycards mehr. Aber hier habe ich noch eine für. Ausgerechnet für den Ort, der am gruseligsten aussieht. Hey, jetzt ist immerhin das Licht an. Uh, uh. Let's go. Hier ist ein Ei. Kling. Äh, ich hab nichts e gefunden. Nö. Nee. Krass. Richtig heftig. Boah, also ich muss schon sagen, der Baum, ne? Blitzert wie so ein Modell. Ja, jetzt wird er bei Lack drauf. Ja, also ich muss, ich muss schon sagen. Besser als aus Schwert und Schild. Äh. Uh, Kann hier rauf? Nee. Oh, nicht das, den ist das uns Finn angeschaut, das macht mir Angst. Das will ich nicht provozieren. Die ist noch ein Ei. Boop, noch ein Easter. Good. Let's go. Äh, hier sind überall Knöpfe. Warte, wo ist mein... Ah, da bist du. Ja, du musst mir mal helfen. Flieg mal dagegen. Kann ich den ignorieren? Der ist gruselig. Ich will hier hoch. Leuchtet alles. Weee. Woran, woran ist die connected? Naja. Was soll's. Wie. Ja, tolles Game auf jeden Fall. Macht uns da richtig Bock? Ball pit closed. Hey Kumpel. Opila-Bird-Mission. Oh, Opila-Bird oh, is unbelievably hungry for the 6 eggs to get your prize. Was mit dem Mund? Der ist so... Huh? Der Reverb. Noch eins? Okay, ich muss noch vier weitere finden. Hier nee, ist noch eins? Okay, noch drei weitere. Destructive uh, Tool is needed to remove the planks. Das ist doof. Na gut, dann zoomen wir weiter. Ah, da oben ist eins. Ah, ja, ich hab's. Hier kannst direkt mal haben. Uh. Oh. Hier bei den Logs ist noch eins. Kriegst? Hallo. Jetzt. Ah. Ich finde das letzte einig. Ich habe keine Ahnung. Find X. Ja, ich finde das letzte einig. Hä? Bin ich komplett blind? Ich finde es halt for real nicht. Oh, was? Hä? Was macht das? Kann ich jetzt rutschen? Ne. Was ist das gemacht? Hier musste ich meine Keycard aktivieren und dann... Hm? Ist hier jetzt ein Ei? Ist hier irgendwas? Ah! Und du gibst mir das letzte Ei? Tada! Yes, Born. Ich suche wie ein Irrer. Ich muss einfach nur den Knopf da machen. Okay. Hier. Äh, ich soll jetzt wirklich da reingreifen. Claim Your Rewards. Okay. Ah, hat geklappt. Wunderbar. Na dann, dann gehen wir wieder. Ciao. Ciao. Ciao. Schnell weg hier. Nice. nice der Tanz. Komm mal her. Tut, tut, tut. Ah, wir haben ihn hier im Blickfeld. Das ist gut. So, du gehst dort bitte hin. Hä? Ich hab doch aufgemacht. Hm? Was? Ich, ich, ich hab doch aufgemacht. Okay, dann geht das wohl trotzdem nicht auf. Dann ähm, fliegen wir erstmal hier hin. Wieso nicht? Doch. Da. Bonk. Dann fliegst jetzt dorthin zum Schild. Du, du, du. Nio, bonk. Jetzt fliegst du... Äh, wo bin ich? Jetzt fliegst du hier rein. Und aktivierst währenddessen seitlich den Knopf. Oder so. Das geht natürlich auch. Genau, nimm mit. So, jetzt dagegen. Ich würde es selber tun, aber ich kann nicht. Was mach? Hey, let's go. Einen... Hey. Einen Hammer, eine Notiz. Ding. Distraction at one. Was? Was für eine Distraction? Stehe ich nicht. Warum ist das Licht doch wieder aus? Hm? Kann ich durchscrollen? Nee. Habe ich jetzt einen Hammer bekommen? Wofür? So, Bam. Kaputt machen. Nee. Irgendwie nicht. Hm. Ach, können wir. Ach, mit dem Hammer können wir wahrscheinlich hier durch, oder? Sag mir jetzt aber nicht, das Ding ist auf einmal wach. Okay. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, Boah, das Ding macht mir Angst, du. Voll gruselig. Äh, okay. Ciao. Space to jump, ja. Opila Bird says, Lauter ist the beste Medizin, so make sure to smile. Nee, wenn du so aussiehst, auf keinen Fall, du. Lass uns auf die Couch. Emergency Stop. Und drehen. Oh, ich bin doch rauf gekommen. Ciao. Die Pfoten, hä? Spooky. Ey. Soll das nicht werden... Okay, lass mich runter. What was my color? Rot? Oder was? Rot ist Benben. Ach so, man kann ja die Farben durchswitchen. Boah. Okay, du bist rot. Du bist weiß? Nee. Könnte sein. Du warst grün. Hm, hm, hm, hm. Ja. Du warst pink. Ah, das könnte auch pink sein. Warte, gucken wir uns das jetzt mal an. was lila? Oder? Oder blau? Und du warst orange. Düb, düb, düb, düb, düb. Ja, ich glaube, es gibt noch ein Weiß, oder? Muss man ganz durchscrollen? Ja. Und Rainer! Mit der nächsten Key. Card. Es fällt ohne mich weg. Es guckt mich an! Was mache ich jetzt? Hä? Ich kann nichts machen! Oh nein. Oh nein. Oh hell no. Oh hell no. Greif das Ding an. Hi. Tust mir nichts. Äh. Ich muss immer anstarren. Okay, also, ich soll das Ding anstarren, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Hä? Hä? Was soll ich denn machen? Was soll ich hier gegen... Kann ich hier gegen? Vorhin ging's nicht. Jetzt Ja Und nur Jetzt weg Ah Ah Ah, ah! ah! ah! Hör bitte, bitte! Jo! Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, Warum bewegt sie alles? Warum bewegt sie alles? Nein, nein, nein, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, Hä? Was? geht okay, chill. Chillst du? Gut. Äh, spann dich, Bro. Ganz ruhig. Ganz chillig Ja, wir entspannen uns. Wir kommen runter. Nein, du bewegst dich nicht. Ich bewege mich. Okay, ich glaube, ich soll einer der Knöpfe da aktivieren. Oder so? Hier den Stopp. Ist das Ding gerade. Hat geklappt. Boah, Alter, das war richtig gruselig, Junge. Boah, mein Herz, Alter, das ist. Boah. Das Ding sehe ich meinen Albträumen. Heilige Scheiße. Na gut. Haben wir einen von den Nüßkerlen umgelegt. Wer ist denn als nächstes dran? Meldet sich jemand freiwillig? Ich glaube hier die rote Tür, oder? Hm. Wer ist denn hier hinter? Hallo? Hallo? Pip. Nee. Hm? Ist doch gar nichts. Hier ist so ein Ding, aber ich brauche jetzt erstmal irgendwas, damit ich es anmachen kann. Hey? Hallo? Achso, hier ist ein Zettel. LOL. Boarding Pass. Ufmann Adam. Montreal. Madrid. Präsent at Check-In. Aha. Ist mein QR-Code, nicht lesen. Ist meiner. Okay, kann ich den benutzen hier? Oder beim Bildschirm hier? Nee. Oder also hier wahrscheinlich. Nein. Hier kann ich nicht durch. Hm? Ja, und nun? Oder gab es im Anfangsbereich einen Ort, wo wir noch nicht lang konnten? Hier. Nee? Nö. Oder kann ich jetzt lieben? Wer raus? Nee. Hä? Wofür ist er dann? Hä? Hui. Hui. Hui. Komm, wir glitschen uns hoch. Hui, hui, hui. Boy. Oh. Da ist ein Knopf. Na toll. Der war aber echt gut versteckt, muss ich sagen. Das, ist, ey, das war echt gut versteckt. Bada-bam. Das Ding ist an. Äh, will ich darunter? Ich habe das Gefühl, das will ich nicht. Kann ich auch gerade nicht. Hallo? Von einer der beiden Seiten kommt jetzt irgendwas. Aha. Von hier. Wie so ein Stanley Parable. Kommt was auf uns zu und dann können wir da rein. Oder oh, will ich nicht runterfallen. Einfach hier durch. Nice. Ah, mal kurz runterkommen. Mal kurz entspannen. Boah, größter Schocker meines Lebens. Das war echt Puh, schlimmer als FNAF 4, Junge. Alter. Nein. Was? Was? Banban bist du's? Was was was, was? 뭐? 으흐흐흐흐흐 으흐흐흐흐흐 어, 됐어. 봐 봐. BAM BAM BAM BAM ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch auf jeden Fall ein Like da. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen 1. April. Ha ha ha!